Schweig und gehorche, so einfach, wenn die Angst regiert. Schweig und gehorche, die Wahrheit wird teleskopiert. Sind dir die Worte abgezogen, ist auch der Wunsch zur Tat verflogen. Die Freiheit liegt auf dir wie Blei, nur Sklaverei macht wirklich frei. Seht eure Ketten als Geschenk, denn eure Schritte sind gelenkt. Man begegnet euch mit Achtung, den letzten Weg zu eurer Schlachtung. Statt Verfassung, Menschenrecht, kommt täglich Tagesschau und Precht. Man predigt Solidarität und eins und eins macht endlich drei. Doch ist hier unten sie bedingt, wird solidarisch abgewinkt. Schweig und gehorche, so einfach, wenn die Angst regiert. Schweig und gehorche, die Wahrheit wird teleskopiert. Sind hier die Worte abgezogen, ist jeder Wunsch zur Tat verflogen. Ist eine Meinung legitim in einem Polizeiregime? Wer hält das Steuer in der Hand und hinterlässt verbranntes Land? Solche Fragen heut zu stellen, lässt nebenan die Hunde bellen, wo selbst gefällige Eliten sich keinen Sündenfall verbieten ist auch die Macht zu konzentriert und kurze Wege schnell geschmiert. Dann geht's auf rutschigem Gelände, hinab zu keinem guten Ende. Schweig und gehorche, so einfach, wenn die Angst regiert. Schweig und gehorche, die Wahrheit wird teleskopiert. Sind dir die Worte aberzogen, ist auch der Wunsch zur Tat verflogen. Die Kriegsangst hockt dir im Genick und vernebelt deinen Blick. Dazu noch schnell das Klima retten, während andere drauf wetten. Du heizt mit Ökostrom dein Haus, der Rest der Welt haut Kohle raus. Zwischen Schlaf und kurzen Tagen herrscht wenig Platz für Zwischenfragen. Die Welt ist weder schwarz noch weiß, doch zu viel Denken kostet Schweiß. Und nur mit fertigen Schablonen herrscht Frieden zwischen den Neuronen. Schweig und gehorche, die Panik liefert besten Rat. Schweig und gehorche, in voller Fahrt auf schmalem Grat. Man treibt euch locker vor sich her, zur schmalen Klippe über Meer.